Schnee am Langlaufschuh, kein Problem mit dem Eisfix. Von hinten ziehen, Schnee weg. Oder von vorne 90 Grad stoßen Schnee weg. Schnell in der Bindung unter www.eisfix.ch